Müller hat einen Kühlschrank gekauft und hat dazu eine Rechnung bekommen. In dieser Rechnung steht ja unter anderem drin, was dieser Kühlschrank kostet, nämlich 952 Euro. Und das ist der Betrag, den Tom Müller ja noch bezahlen muss. Die Mega Küchen GmbH möchte diesen Betrag gerne auf ihr Bankkonto überwiesen haben. Das heißt, Tom Müller muss hier einmalig eine Überweisung veranlassen, eine Einzelüberweisung. Das bedeutet, er veranlasst bei seiner Bank, 952 Euro von seinem Girokonto abzubuchen und auf ein anderes Bankkonto, nämlich das Konto der Mega-Küchen GmbH, zu übertragen. Die Mega-Küchen GmbH hat dazu die Bankverbindung angegeben, das heißt die Daten, die Tom Müller für die Überweisung braucht, und hat auch schon ein unausgefülltes Überweisungsformular beigelegt. Das nennt man blanko Manchmal liegt doch schon ein vorausgefülltes Überweisungsformular bei. Ja, Tom Müller nutzt für seine Überweisungen nicht die Überweisungsformulare, sondern er macht das per Online-Banking. Das heißt, er meldet sich bei seiner Bank an über den Computer. So, und ist er dann eingeloggt, Da kann er jetzt erstmal seinen Kontostand einsehen für sein Girokonto. Und er möchte hier eine Überweisung tätigen, das heißt, er nimmt hier den Link Überweisung. So, dann hat er hier die Eingabemaske für seine Überweisung, Name des Empfängers. Das ist ja die Firma Megaküchen GmbH. So, und wichtig jetzt ist die IBAN. Dass die richtig ist, die übernimmt er aus der Rechnung, die ist da angegeben. Und der Betrag, das sind 952 Euro. Wichtig ist der Verwendungszweck, damit die Firma Megaküchen auch diese Überweisung zuordnen kann. Das heißt, er gibt hier die Rechnungsnummer an. Um ganz sicher zu gehen, kann man auch noch zum Beispiel seinen Namen angeben. So, dann gibt er hier auf Weiter die Freigabe. Und Online-Banking wird ja auch von Kriminellen genutzt, um da Geschäfte zu machen und Betrugsversuche durchzuführen. Und es gibt hier so also eine Sicherheitshürde. Und Tom Müller hat als Sicherheitshürde eine mobile TAN. Das heißt, er bekommt jetzt per SMS an sein Handy eine TAN gesendet, die er eingeben muss. Das heißt, er muss erst diese TAN hier anfordern. So, diese TAN gibt ihr hier ein und dann klickt ihr auf Freigabe und dann wird eben diese Überweisung hier bestätigt. Und auch hier steht es nochmal, ihre Überweisung wurde am 4.11. um 20.15 Uhr mit der mobilen TAN viel ausgeführt. Tom Miller bekommt von seiner Bank einen Kontoauszug, entweder per Post oder auch über Online-Banking einsehbar. Und auf einem Kontoauszug kann er alle Buchungen anschauen, die auf seinem Konto getätigt worden sind. Dieser Ausdruck oder dieser Kontoauszug, ist vom 6. November. Und da ist jetzt genau eine Buchung nur drauf, und zwar die Überweisung der Rechnung für den Kühlschrank. Da hat ja Tom Müller als Verwendungszweck die Rechnungsnummer angegeben und es sind 952 Euro überwiesen worden. Das heißt, diese 952 Euro sind jetzt weniger auf dem Bankkonto von Tom Müller und die Buchung war am 4.11. Der Kontostand vor dieser Überweisung war 5.314,05 Cent und das sind jetzt also praktisch diese 952, die muss man da abziehen und der neue Kontostand sind dann 4.362,05 Cent, also das Geld ist jetzt noch auf dem Bankkonto von Tom Müller.